Du, was arbeitet denn der Emil eigentlich? Du, der Emil ist Brüter von Beruf. Aha, und was macht man da so als Brüter? Naja, man sitzt auf Eiern und brütet. Und braucht man da eine spezielle Ausbildung? Da brauchst Instinkt, Hofer. Instinkt. Jay? Ich verstehe da eine Sache nicht. Nur eine. <lacht> wenn jetzt in der Arbeitswelt Roboter, Software, künstliche Intelligenz einen Großteil der Arbeit übernehmen, und jetzt durch die Corona-Krise das Ganze noch befeuert wird, was macht man da mit den ganzen Arbeitslosen? Naja, wenn die Leute dann noch einer Lohnarbeit nachgehen wollen, dann müssen sie halt billiger sein als zum Beispiel ein Roboter. Und flexibel. So ein Roboter macht ja nie Urlaub und wird auch nie krank. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten. 12 Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, dann hast du einen fixen Job. 996 halt. So wie die Chinesen. Ja, kann ich dann auch davon leben, das hört sich ja dann auch an, es wird dann Lohn immer weniger. <lacht> ja, eh? Wäre es unter den Umständen nicht gescheiter, über bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken oder zumindest das Arbeitslosengeld zu erhöhen? Hofer, das ist eine Spitzenfrage. Mit Und mir ist zu dem Thema ein Video zugespielt worden. Vielleicht schauen wir da einfach mal gemeinsam rein. Hm?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 Das her. Du, das ist eine geheime Aufzeichnung von einem Treffen mit einer reichen Nichte von einem hohen Funktionär bei der industriellen Vereinigung. Aha. Und wo hat das Treffen stattgefunden? Du, uh, Hofer, ich sag nur ho, ho, ho, ist schon Weihnachten oder was? Schau, wie es schneit. Verstehe, Schnee von gestern. Oh ja. Wie auch immer, alles gut und schön, aber.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 Ja, aber wohnen ist ja nicht alles. Was ist mit Essen? Wenn die Leute sich kein Brot leisten können, dann sollen sie eben Mehlspeise essen. Gernot, das musst du jetzt erklären. Mehlspeise. Ja, äh, Mehlspeise. Hm? Kuchen. Süß. You know. Sachertorte. Niam, niam, niam. Mm. Und, und sonst kann man sich ja auch was zu essen bestellen. Hm? Das kurbelt die heimische Wirtschaft an. Und der Harald sagt auch immer, ein Weinerl in Ehren kann mir keiner verwehren. <lacht> also wenn ich mir das alles so anschaue, dann kann man nur mal eins sagen. Toi, toi, toi.